Das ist <lacht> ein guter Wettbewerb, Liebe Freundinnen, liebe Vertreter der Presse, liebe Stadtrat, Abgeordnete und Abgeordnete, ähm, ich freue mich, dass wir uns hier treffen dürfen in der Corona-Zeit und dass wir gemeinsam produzieren, dass ein bestimmtes Thema Heute will der Speseler Stadtrat die bisherigen Bauplanungen für das Kombibad beschließen. Aber was bedeutet das genau? Das Kombibad soll mit einem erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerk geheizt werden und damit in den nächsten 40 Jahren unnötig tonnenweise CO2 in die Luft blasen. Für uns ist das ein absolutes No-Go und das geht nicht. Wir wollen nicht, dass der geplante Kombibad für Jahrzehnte den Klimaschaden schadet, obwohl die Stadt 2035 klimaneutral sein wollte. Das kombi soll doch eine Freizeitbeschäftigung sein, für Wesenleitung und keine klimabad Ich bin froh, dass hier einige Bürgerinnen und Bürger gekommen sind, weil weg. Und, und ebenfalls das vertreten, was wir als grüne fordern, und zwar keine CO2-Schleuder im Kombi-Bad. So, also, Und auf diesem Grunde stehen wir, Freund Joshua, zitiert. Ähm, wir sind hier, damit die da oben mal wach werden und sehen, was das hier für eine rückschreckliche Technik für das Klima und für die Zukunft bedeutet. Vielen Dank. Ja, wir wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft lauen. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft lauen. Millionen Kilo CO2, Wesensgroße Giebel, Nein, Millionen Kilo CO2, Wesensgroße Giebel, Nein, Millionen Kilo CO2, Wesensgroße Giebel, Nein, Millionen Kilo CO2, Millionen Kilo CO2. Und CO2. Wir sind große Inselei. Wir sind große Insel, light. Fiel und Fiel und Wir sind große Insel, light. Fiel und Fiel und Wir sind große Insel, light. Wir, wir sind laut. Weil wir uns die Zukunft laut. Wir, wir sind hier, wir sind laut! Wir sind hier, wir sind laut. Weil uns die Zukunft laut. Wir sind hier, wir sind laut. Weil ihr uns die Zukunft. Glaubt. Wir sind hier, wir sind laut. Weil ihr uns die Zukunft laut. Wir sind hier, wir sind laut. Weil ihr uns die Zukunft laut. Wir sind hier, wir sind laut. Weil ihr uns die Zukunft.